okay komm los geht's ich sollte eigentlich laufen hier ich mag ihre böse stimme voll ich will ehrlich gesagt weniger dich schlagen sie macht nur schaden kann ich mit Bale reden? Mit meinem Ja, ich glaube, er war noch nicht im Team, als dass wir halt erstmal gegen dich gekämpft haben. Stimmt? Er ist ein Kapitel direkt danach aufgetaucht Bitte was? Wie viel Schaden muss ich aushalten? Wie viel Schaden muss ich bitte schön aushalten? Willst du eigentlich mich auf den Arm nehmen? Da war irgendwas mit 40 Schaden. Ach, oh, John ist natürlich als Erster wieder. So, so viel zu der Strategie. Ne? Okay, aber das ist ehrlich gesagt nicht schlecht. Wir haben die beiden. Voneinander getrennt und er hat genauso viel Bewegung wie er, das heißt er wird mich nie einholen können. Gott sei Dank. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch sicherstellen, dass er eher auf mich losgeht anstatt auf die anderen Leute hier. So, okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch, aber es sollte noch machbar sein aber er hat genau das vor, was ich angst hatte ich wusste dieser angeführt voll viel schaden machen natürlich war genau zu viel schaden da kommt er wieder mit ihren scheiß gehört ich will ich gegen Bell kämpfen gut er ist wir können uns jetzt einfach sieht jetzt vielleicht auf den ersten Moment so aus als wäre in einer richtig üblen Situation aber als sollte wir machen müssen wir sehen wieder ein Reichweite von Dings hier packen von also was machen wir so ich muss ihn eigentlich ich muss eigentlich nur mal auf der äh, zweier Reichweite von ihm sein ich darf nicht ich darf nicht in physischer Reichweite von den Typen sein. Und oh, die Situation ist jetzt schon tausendmal besser, einfach nur weil ich nicht gegen alle hier auf einmal kämpfen muss. So Hallöchen, weil vale. wie geht's, wie steht's? Ich kann nicht mit dir reden. So. Heizt sich sogar hoch. Warum? Nein, aber ich muss, ey. ich muss mit, ja, mit ihm angreifen. Da war übrigens der Spoiler, von dem ich letztens geredet habe. Bevor man die hingekommen gekommen ist, war die Stadt noch nicht am Brennen auf der Weltkarte. Letztens, als ich da vorbeigelaufen bin, hat man gesehen, dass die am Brennen war. Da war so ein kleiner Spoiler. Ja. Das na. Oh. Okay. So. Wir können hier tanzen. Das ist ja kein Problem. Ich würde aber gerne die Leute hier alle auch, auch erledigen. Warum greife ich eigentlich nie mit meinen meine, meine Dolchkämpfern ja als erstes an? neue Gegner unterballern Deswegen. So, wenn ich mich nicht irre, dann kannst du jetzt hier reingehen. der ne? Der Silberlanze. Verdammt! Wieso kann sie ein dreimal angreifen? Nach wegen marv ne? Wegen so eine Fähigkeit von dem. So du, Eddie. Nee, du bist Panett. Muss da glaube nicht, dass ich dich festlagern muss. Ne? Das ist okay, keine Sorge. ich habe übrigens auch aufgefallen. Ah oh ja, habe ich ganz vergessen. ist übrigens aufgefallen, sie hat auch irgendwie so. Ihre Farben, oh. ihre Farben sind irgendwie, weiß nicht so. Sie hat auch, sie hat auch weiß, blau und rot in ihren, in ihren Klamotten, ne? Also, sind ihre Haare, <lacht> ja so durchgehen <lacht> Ja, ihre Haare sind ein bisschen Overkill, ne? Aber sie hat auch irgendwie so weiß, blau und rot, ne? So wie unser Hauptcharakter. Also, sie ist so definitiv irgendwie verband oder so uns ne? Ihr Kleid sieht aus, als wäre es aus edelsten Togekiss Fell gemacht. <lacht> ich glaube, das habe ich schon mal gesagt ne? Hat irgendwie ein Togekiss ja ja Pokémon gehäutet. So, okay, dich kriegen wir down. Zwei Ritter, die muss ich dann am Ende noch erledigen. Das war für mein Daddy. Aber oh, jetzt tut sie auch hier. Das glaube ich nicht, die haben nicht Götter in ihren Namen. So, ich will definitiv mit ihm den letzten Schlag hier ausführen. nachweichere weil ich ihre werte reduziert habe ne? so ähm oh nein ich erreiche ihn gar nicht obwohl doch tue ich wohl hm Ach, ich habe alles schwere Uh, muss ich die alle mit meinen Magiern Sind schon also stark, so Ach ja, da konnte er nicht verdammt. Das er eigentlich irgendwie gescriptet hier, hat er immer vier Schaden macht mit Koop-Schlägen. Da hängt das irgendwie von meinen Schaden ab. So, ich wollte wo ist da nee, das wollte ich äh. so ich habe nicht vergessen keine Sorge aber ich möchte erstmal mal die Leute hier erledigen. so John kann bestimmt auch ihn ja locker erledigen So, da wollte ich Diamant hier benutzen, damit er gleich für meinen Hauptcharakter tanzen kann. Okay. Da gibt es sogar band Aber Ich würde unbedingt mit meinem Hauptcharakter den letzten Schlag hier ausholen. Aber keine Ahnung, vielleicht bringt es ja was, ne? mir ich mehr Schaden jetzt zu machen. Ach ja, weil ich sie geschwächt habe mit... Hey, warte mal, kann ich einfach kaputt boxen. Hm. Alle. Wäre ein bisschen disrespektvoll so. oh, mit dem Meisterbogen. mache ich so viel Schaden? So, ich darf ja noch genug Charaktere haben, ne? Oh. weil ich so schnell bin. Ich bin so schnell. Alter, sie ist richtig gut ey. sie hat ich habe sie heute zum ersten mal benutzen ne? sie hat schon fünf level bekommen Wir haben ja mal gemein voll viele level ja bekommen mit jedem ich so gefühl so, ich werde ich aber bestimmt angreifen können ohne dass du ich mache dich sogar fertig also ich gerade will ich aber nicht So, ähm. aber wenn sie aber ihren effekt aktiviert ne ja, mach mal so john kannst du was halt machen Warte mal kann ich dich boxen Wäre glaube ich besser ne Perfekt. ich bin zwar ein arzt Du leid Fail. Ich boxe hier um den ganzen Block. Oh, kann ich dich rekrutieren? kommen stehst dich uns an. Bei uns ist es voll schön. Jetzt grad Essen und grad Kieselsteine. Oh, was? Ach man! Ja, nein, ich kann unter. Verdammt. sich einfach in den ja alles einmischen so und ein meister segel die brauche ich dringend mich einige meiner anderen charaktere hochleveln kann wie zum beispiel meine anderen lords ja mir fehlt eigentlich noch ihren diamant alfred timera sie ich mal öfter benutzen das war der tanky halbe dia. ich mag halbe ihre normalerweise wir haben die sind cool so, jetzt noch diese Situation ja ne. Also solange ich außerhalb eines Reichweites bin von dem Typen sind wir eigentlich in Sicherheit ne. Ich hoffe nur die tu mich jetzt hier nicht umzingeln. So jetzt greift er mich mit seiner Lanze an nämlich. Mal, ich das schon gesehen ne. Ja, guck mal, so muss das so muss das laufen daneben macht man hat kollege und genauso viel schaden wie er weil sie da vergiftet sie da macht er hoffentlich weniger schaden so. das ist auch gut jetzt kommt wahrscheinlich der heiler und halt die Brug, ne? Ja. So muss er müsst, ihr, müsst ihr euch das letzte Kapitel vorstellen. Ne? Ich habe versucht hier die runter zu hauen, aber die haben sich die ganze Zeit hochgehalten. Ne? So. so, erreicht er mich von da aus? Sieht nicht so aus. Doch. Und sagt mir das Spiel dann? Also okay. So, jetzt holen wir uns ganz langsam in hier, ne in unserer Reichweite. Oh Gott, da ist so viel besser organisiert jetzt hier. So Silberschwert, kannst du irgendjemand hier losgehen? So und zur Not können wir jetzt einfach nur all unsere all unsere Macht auf ihn hier konzentrieren, ne? Auf den Boss, und um das Kapitel zu beenden, ne? Wir müssen ja nicht die ganzen Leute hier neu erledigen, ne? Aber ich will die ganzen anderen Leute hier neu erledigen. Wir müssen eigentlich nur sicherstellen, dass er drauf geht. Weil dann ist das Kapitel zu Ende. Und dann haben wir es geschafft. Ach ja, ich wollte ja noch mit Ivy und äh, Hortensia auf den losgehen. Ne? Wegen Dialog und so. Na gut, aber schicken wir ihn mal hier so hin. Ne? Vielleicht gehen die eher auf meine Klone. Ich nehme sehr stark an, der geht eher auf meine Klone. Ne? Ja. Weil die KI denkt sich immer, ja, ein Kill ist wichtiger als ne, so was nehme ich an. So. Warte mal, wenn ich dich da hinpacke, ne? ich meine, dann werde ich getroffen. Aber er hat nur zwei Schaden gemacht, habe ich gesehen vorhin. So, nicht hier im Packen, ne, dann wirst du mich nicht treffen, ne. Ich kann auch tanzen, also kein Problem. man er konntest du gerade nicht daneben hauen, ne? So, war perfekt. So, ähm so perfekte Reichweite für dich hier, ne? den Stiefel ja das geröll <lacht> oh, perfekt. So. oder oh, beste wäre jetzt... Ah, oh, schade. Der beste wäre natürlich, wenn er irgendwie seine super ja verschwenden würde und auf Dings losgeht hier auf... Bei äh, meiner Klone, der geilste überhaupt. So, ich nehme mal im nächsten Zug, können wir das hier beenden, ne? Ich meinte mich zu erinnern, dass diese Schriftrolle die ja die ausgerüstet hat, dass die äh, dings gemacht hat, magischen Schaden. Ich glaube, deswegen habe ich gedacht, habe wäre so viel schwieriger. Hab ich mich irgendwie verguckt, so, tanzen kann ich auch noch mal. Das Kapitel ist so von erledigt. Okay. Ich dachte die ganze Zeit, aber ein Klon. warte mal wenn du auf mich losgehst du machst mir aber schaden ey, halbwegs nee, nee, warten wir mal da kommt er wieder mit einer acht treffer chance daneben daneben sehr cool oh. So, weiß, was ich jetzt machen kann. Ich kann eben wieder festnageln mit eti Mal wo sie steht. festgenagelt hm. Treff bitte. Ich kann auch tanzen wie ein Irrer. Also so, ihn haben wir entschärft. So ein... Alter, der ist so überpowered. Ich lebe es. So, jetzt kann ich mich ganz in Ruhe um die Leute hier alle kümmern, wie zum Beispiel Enia. Ne? Panzerweicher hat natürlich wieder nicht gereicht. Oh, du bist äh, Ich dachte, dich wollte ich eigentlich. Ja, reicht nicht. Warte mal, du gehst auch. Ja. Die Art von durch die wir benutzt, hat ja irgendwie keinen Einfluss darauf, was für Werte sich reduzieren, ne? Oh, der hat gar nichts reduziert. Haha, weil er null Schaden machte, ne? Dreck. So, ich kann auf ihn losgehen, ne? Äh, dann kann Hortensia oder Co. du immer auf ihn los ja so natürlich kriegst du machst du noch schaden mit krit Versuch also bitte nicht zu kennen okay das wäre jetzt sehr gut danke was war das alfred den kill geben der Diamant hat irgendwie voll einfach voll einfaches spiel irgendwie gegner zu killen oh. Dann gehen wir noch alle Gegner hier weg, bevor wir das Kapitel erledigt kriegen. Sie ist auch schon Level 6 Mann. Aber was soll ich denn sonst machen? fehlt ein KP. <lacht> deswegen kriegt sie chancen ja. Oh, ich liebe es. Da muss mein Tänzer. Hier ist mein Tänzer. Wer ist das? Das ist Circle. da kann sich doch bestimmt auch noch den da umschnappen, ne? Guck mal hier. Mal das zu ein und jetzt hat er Junaka eingeholt, glaube ich. Ich glaube, sie war Level 21 oder 22 ne? Schicklichkeit, Verteidigung. Er ist irgendwie viel besser als Junaka in allen Werten, in allen wichtigen Werten. so dann tun wir mal unseren Herrn der Vater ja angreifen. Ne? Der Wechsel zu der Faust <lacht> genau, weil live irgendwie so eine Fähigkeit hat, ne? mal zu so passen am Waffe zu wechseln. So, die haben nämlich einen Dialog. Die hören wegen meinem Geflatter, meinen Drachen. Ja. wenn sie jetzt hätte. Nimm das, Vater. So, das bringt eigentlich nichts ja. Der wird ja sowieso jetzt gleich hochgehalten, ne? Machst da halt nichts an Schaden. Perfekt. Entschuldigung, wie du du als erstes an? denn hier los, Mann. Du kannst ja richtig einen Kill abholen, finde ich. Okay. Und ja. ja haben bestimmt auch eine Konversation, ne? Ich oh So chill Sie aber irgendwie nicht wieder den hilft. So. Ernsthaft? lieber an. Ich meine, er konnte ja keinen heilen, nehme ich an. Aber Alfred, schnappt du dir den. Okay, jetzt läuft das wie am Schnürchen ja alles. Ne ich fasse nicht der kapitel so viel einfacher war als beim letzten Mal. Ich war so frustriert. Ne, ich hatte so viele Probleme ja beim letzten Mal. So, wir haben 12 nein, ne keiner gestorben ne? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 und ja ich ziehe das immer durch am ende von naja, also daher einen moment nicht aufpassen ganz am ende fehlt dir auf einmal ein charakter und vergessen hast und dann stehst du da ne? so, ich verstehe es nicht was du hier bekommen hast du bessere werte bekommen du siehst immer noch debaft aus schild vorteil anpassungsfähig vier treffer So da kommen wir mit hortensia mit sie hier auch noch mal einen dialog bekommt oh, ich hätte eigentlich nur all christian mitnehmen sollen ne? der war am wütendsten, am wütendsten als er hier seinen Vater getötet hat, ne? schon so gut wie erledigt ne gibt es zwischen uns beiden ja noch ein dialog dann war es das eigentlich ne du hast angegriffen dann kannst du auch noch mal heilen ja was ich nicht, dass das alles funktioniert hat ein erfahrungspunkt dann würde ich sagen mit der auch mal nicht kaputt ne? du hast doch bestimmt ihren dialog mit ihm wenn ich da ich ein bisschen enttäuscht du hast du keine lanze ja doch, doch, ja, da. was ich gerade einer Lanze gewechselt. die passt, sieht so viel einfacher ne? Wenn die, die einzeln bekämpft und nicht alle auf einmal. So, das also war ja fertig in der Level, ne? Lass also mal kurz tanzen hier. Weil Diamant macht den locker fertig. mal noch ein paar Support Leute hier in der Nähe. Aber ja, nicht, ne. So, richtig auf Level Ah der nee, war sie schon, ne. Äh, nee, was mache ich hier? Verdammt. Jetzt hat er noch mehr ausweichen. Äh ich muss noch einmal treffen nee muss ich nicht ich muss zweimal treffen ah, guck mal mach. Ah, kein dialog so beide mal treffen ja. erst auf kein dialog zwischen euch beiden muss mein vater getötet aber was soll's. aber ich vergeben mir. Ups. Ich weiß gucken, ob man ranzoomen kann. Verdammt, oh, habe ich ruiniert? Ja. So, ja, habe ich mir gedacht, Panett, sie hat einfach am meisten reingehauen. So, wow, das war sehr viel einfacher als beim ersten. mal Sehr viel einfacher ist nicht mal zu vergleichen. Nee. Also ja. Es hat noch länger gedauert. Oh, er yeah. hatte live. Verdammt. <laughs> live fand <fansha> ich <laughs> aber nicht so gut. <laughs> <No, what's that? laughs> Ah, oh, sie, sie ist die Richtige, ne? Oh, sie, ist, sie ist die Richtige und jetzt, jetzt will sie uns ihren Ring geben, ne? Das ist der Gottes Ring, ne? Ja. Yes. Danke, weil 冗談 ja, lass ihn alle lass ihn auf die Ringe aufpassen und dann schließt er sich wohl an. Dafür am geilsten. Gib mir alle eure Ringe. Okay, ich schließe mich jetzt in den Gegnern an. Was? <lacht> oh, jetzt haben wir zwei Ringe. Ja, ja oh, ich, ich bin Mr. Plus 3 Bewegung. <lacht> 暗いそう。 ja, auf der Logik müsste eigentlich ab jetzt immer stärker sein als die Sieht man da irgendwo noch den Dialog von mir? Ja, ah, hier. das hat geskippt hatte. Okay, das? wir, ja auch mal hören, ne? Bero nicht daraus Und dann schließt du uns an ne? so läuft das doch ich könnte mir sehr gut vorstellen dass sie sich auch noch uns anschließt irgendwann ne? ich hoffe nur es ist bald so ach so ja ich, ich vergesse dann immer dass hier noch kommt doch. weil ich jetzt auf screen immer hier genshin impact zocken ne? <lacht> war mein erster Gedanke jetzt sofort diese Kisten jetzt zu zerstören ne <lacht> und um da irgendwie Loot irgendwie rauszuholen wird <lacht> äh. hm. was also dieser Ort war eins bezaubernd ich dachte ich dachte sie hat gesagt oh dieser Ort ist so bezaubernd ne am liebsten gefällt mir das Feuer hier wir machen doch schon wir machen doch schon oh, ja aber keine sorge seid jetzt bei uns seid ihr gut aufgehoben ja ne, ich könnte mir vorstellen ne wir bekommen ja immer drei Charaktere ne? wir bekommen ja immer irgendwie Prinzessinnen und Prinzen und deren gefolgt sollte ich könnte mir gut vorstellen dass ich Irgendwann wähl uns anschließt, ne? Und dann nimmt sie irgendwie hier mani und maubier mit, ne? Weil das sind irgendwie so die einzigen Leute, von denen ich mir, von dem ich mir so fesch, äh, vorstellen könnte, dass die sich irgendwie so anschließen, ne? Keine Ahnung, Gris ist irgendwie zu krass, ne? Der ist irgendwie weil nicht. Und viel nehme ich auch okay. stark an, dass die sich uns nicht anschließen werden, ne? also die beiden sind schon verlorene ne? Fälle, aber die anderen beiden könnte ich mir so gut vorstellen, ne? Die sind irgendwie, ich meine keine Ahnung. Ich meine äh, Manis Beschreibung. Jedes Mal, wenn ich unter ihren Namen geben ne, unter Beschreibung, da steht da irgendwie, sie ist irgendwie ein bisschen naiv. Also vielleicht lässt sie sich irgendwie voll einfach überzeugen oder so, ne? Omauvier ist irgendwie, weil nicht, äh, der ist halt nicht so ein Psycho wie die anderen Leute da in der Gruppe. aber vielleicht ist halt auch nur Wunsch denken. Ne? Also jeder Charakter, der sehr viel der nicht irgendwie total böse ist und irgendwie weil nicht ein ausgefallenes design hat ist eigentlich immer ein sehr gutes zeichen dass die rekrutiere sind ne? naja natürlich jemand weiß will ich das natürlich nicht wissen ich tue nur so theorien raus rauswerfen aber naja la force stärke ja ich kenne die ganzen tau karten von I äh, The Binding of Isaac. Ich, ich wollte jetzt erst Jojo's Bizarre Adventure sagen, aber dann wollte ich sagen, ich kann die Tarot-Karten schon von der Binding auf Isaac, dieses Indie-Game und ich wollte jetzt sagen, Isaacs besagt Bizarre, Bizarre Adventure, was gar nicht so verdreht wäre, weil von The Binding auf Isaac gibt es auch irgendwie Mods, glaube ich, wo man irgendwie. Äh, Isaac in Jojo Charaktere hier verwandeln kann. Die haben sogar irgendwie Stands bei sich so als Items. Also irgendwie mit Jota spielen und jetzt slab star platinum als Item keine okay, sorge, also ich habe dich nicht vergessen. Ne? Aber zirkof musste auch halt hochtrainiert werden. Ne? Ich müsste jetzt glaube ich jeden Charakter auf mindestens Level 20 haben ne? und wenn ich Level 20 dann schon äh, Erweiterte Klasse und die habe ich ja natürlich alle erst ab Level 20 gelevelt Das heißt in Fire Emblem Terminology würde das bedeuten, ich habe jetzt, wenn ich einen Charakter auf Level 1 bekomme und ich level den auf Level 20, ne? und dann tue ich die Klasse wechseln und fange dann wieder auf Level 1 an und tue den Charakter noch mal auf Level 20 hochleveln. In Fire Emblem Terms würde das bedeuten, dieser Charakter wäre dann auf Level 40 oder 20 von 20 oder 20 2020. Keine Ahnung. Äh, wenn ich einen Charakter irgendwie auf Level 15 oder so bekommen hätte und ich würde den Charakter auf äh, in dem Moment schon irgendwie weiterentwickeln zu einer höheren Klasse, dann könnte ich nur 35 Level erreichen. Ne? Weil ich habe fünf level ausgelassen weil ich nicht level 15 bis 20 hier gelevelt habe ne? und da gehen halt ein paar werte verloren ne? also die, diese level up werte die jeder Hi. charakter bekommt ja und ja das stapelt sich schon ne? das sind vielleicht wenige so ihr habt sogar was zu diesen Orten zu sagen. Ach ja er kommt ja aus vieren genau ich möchte weinen dann mach es kauf gut, gute arbeit kumpel sehr gut sehr gut geholfen heute als leider den angriff gegen den einen typ nicht überlebt aber was soll man machen ne? so ich habe jetzt für einen moment gedacht john wer <lacht> ihr seid so vom weiten aus wie äh, wir so also mit den weißen klamotten so. dann fertig ne? dann gehen wir knöpfe zum zur Weltkarte erstmal ne wegen Cutscenes oh, sieht aber nicht so aus so. Oh. wo sollten wir als nächstes hin ich habe es nicht aufgepasst ach wir sollten die verfolgen ach jetzt ich von von live und Sigurd die Dinger freigeschaltet ne So, gott hat anscheinend die Stimme von Minato, habe ich noch gar nicht drauf geachtet <lacht> ich Muss mal darauf achten. Über alle Brücken. So. Fire Emblem 5 habe ich auch mal gespielt, aber da kenne ich mich nicht aus. Also, wenn da jetzt irgendwie eine Level der Anspielung an Fire Emblem 5 ist, dann würde ich das nicht erkennen. bei Fire Emblem 5 ist Bock schwer, das ist das ist für ein Super Nintendo Spiel gewesen, und das Spiel ist einfach hm. Das ist einfach psychopathisch schwer, ne? Statusstäbe zum Beispiel, so wie Einfrieren und so, ne? In Fire 5 halten den ganzen Kampf lang. Und da gab es auch noch so Sachen wie Schlaf und also was, ne? Hab, haben wir eigentlich schon hier gesehen so in dem Spiel, ne? In 5 gibt so startstäbe wie Schlaf oder Einfrieren oder so. Und die halten das ganze Spiel über. Oh, wir gehen als erstes sowas von... zu side Sidequest. Oder irgendeine andere, muss ich mal gucken, die Level hier, von denen. Ich meine, wir hatten ja noch von von left und so, ne? Was ist das hier? Das von Corin, Level 7. Werde ich mir aufs Screen angucken. Äh, so. Okay, Fire Emblem 5 ist so brutal. Fire Emblem 5 hat irgendwie die meisten Sachen irgendwie so eingeführt, so von Gameplay-Mechaniken, ne? Aber das Spiel ist so geistesgestört schwer, ne? Er hat so viel Bullcrap. Hier Kriegsnebel zum Beispiel ist da am Allerschlimmsten, weil normalerweise kann man ja hier so, wenn wenn so Kriegsnebel ist, dann sieht man ja nicht die, dann sieht man ja nämlich die Gegner, ne? Weil da halt Nebel oder Dunkelheit oder irgendwie sowas ist, ne? Was man aber sieht, ist noch die Karte, ne? Also man sieht halt die Karte, wie die aussieht. Nur halt, man sieht nichts in der. Man sieht nicht die Gegner auf der Karte, weil man sieht immer noch das Gelände, aber man sieht nicht äh, die Gegner. Bei Fire beim 5 ist das so, dass man das von meinem Kriegsnebel gar nichts sieht. Du siehst nicht mal die Karte, du siehst gar nichts. So, weil man rein hat eine neue Schwierigkeit, dann mache ich immer auf screen, würde ich sagen, ne? oh, neue Ware oh, Meister Siegel ich habe nicht so viel geld Meister Siegel. ja so, oh, jetzt kann ich die unendlich kaufen cool das heißt ich kann ich kann jetzt alle hier hochleveln aber ich habe nicht so viel geld naja vor allem 5 ist absoluter bullcrap an Ich schwierigkeitsgrad vielleicht noch die anderen ja abchecken sollen So, was kann man noch kaufen? Pflege kann man schon immer. Stärkung können wir uns jetzt holen. Das ist dieser bepaute Heilstab. Erneuerung. Lumnis. Cool. sieht mit Waffen aus? Ich habe nicht so viel Geld. Ich kann nicht so viel ausgeben, Mann. So, was haben wir neu? Ah, wir können Silberwaffen kaufen. Cool. ich kann mal wieder ein Donnerschwert holen. Oh, uh, eine magische lanze Ich will auch nur gucken. Ja. Da die Waffe, die Mauvier hat, ne? Die magischen Schaden macht. das kann ich, die kann ich mir vielleicht holen. ich kann bestimmt. Oh der ne, nein, Und einen Sonnenbogen. Oh, das sind so viele gute Sachen hier gerade gibt einen magischen Dolch Sieht nicht so aus ne haus können wir auch kaufen falls wir nicht aber die kann man ja gar nicht verpassen man muss ja Gegner äh, so wir könnten hier eine, eine magische Lanze gebrauchen ich habe glaube ich nicht so viele Leute mit Magie ne? Alfred 5 ich meine so eine magische Lanze kann nicht schaden ne definitiv Chloe ja Chloe ja Ritter haben meistens die meister äh, Magie Sie könnte gut aufbewahrt werden mit, eine, mit einer magischen Lanze. Aber ich muss so viel Geld ausgeben für meine für meine Dings hier für meine Meistersiegel. Ich habe kein Dings freigeschaltet. Was ist denn hier los? So, mein erster Instinkt war jetzt hier die Arena zu aber ihr braucht ja eigentlich gar keiner mehr hier leveln, ne? Ich meine definitiv Leveln ist immer noch wichtig, ne? Das, was ich machen Könnte ich mir ein paar Fire Emblem 4 ringe Fire Emblem Ja, ne, ich habe feiern Emblem 4 und fünf Ringe jetzt bekommen, merke ich gerade. So, ich gehe mal in die Arena. Und als letztes tut man dann hier unsere Charaktere die Klassen wechseln lassen, ne? Das ist ein Highlight, finde ich. So, das ist eine gute Frage. Wen lassen wir ihn jetzt hier trainieren, ne? Jemand, der noch so auf Level 1 ist, ne? Und wie stark die alle sind, ne? So, besser noch so auf Level 1? So, also, bonnet, ne? Anna, lass mal Anna. Äh, mit dem Silberbogen oder der Orkanaxt. Naja, nee, lass mal ja, eine Waffe geben. Eine anständige. Sie kann, glaube ich, jetzt eine Eisenaxt tragen, als wäre es überhaupt nichts, ne? Und jetzt mehr Dings hat. Also... So, noch auf Supports um zu achten, ne? Ich sage nicht Geld hier, <lacht> wenn sie ja Gegner erledigt. Ähm. Oh, okay, ja. So. Sehr cool. Kein Dings leider. Äh, hat sie überhaupt Dings ausgerüstet gehabt? hier mehr Dings hier mehr Erfahrungspunkte ausgestattet will ich auch noch machbar ich glaube Panett ist irgendwie einfach stärker sowas mit tot obwohl wenn ich ihn noch treffe okay gut hey man kriegt Support jetzt nein das reicht nicht habe ich auch nie gesehen wenn ich definitiv einen bekommen hat sie, ja. sie ein krieger kein beserker so also wie ne? Mal gucken ob sie Schau wieder oh, oh. oh, abgehalten oh. oh. aber hey hat noch gereicht cool so oh, kein glück mehr Magie und schon wieder kein Dings aber ich habe mir die auch schon B ne glaube ich von daher so ich muss mal kurz gucken bevor ich das hier wieder aufcree machen ne und mir alles notieren muss und so ne wer waren hier kurz davor ich wein irgendjemand war Eddie war der Level 9 da könnte ich auch ein paar Dinge hier reinballern, ne? Da muss ich ja hier mal reingehen, ne? Dann habe ich keine Erfahrungspunkte, ja verschwinde. nach ja, ihrer drachenverwandlung ne? ja ich habe unendlich schmerzen wenn ich diese verwandlung durchführe mach es bitte nicht nach so. Oh, sashi hochschwert von emblem hm. Stimmt. stimmt hm. ich das schwert werfen so sowie in Fates? feld oh. fand ich schon überhaupt voll dämlich ey. so warte mal diamant kannst du mit IKE trainieren dann kriegst du als Urban und Schwertfertigkeit, was du schon hast, und irgendwie keinen Unterschied macht. Das war aber nicht jetzt unbedingt so. Dann würde ich sagen, wenn wir mal jemanden hier hoch, nee? aber wen gute Frage. ne? Wir will ich ein Tibera, Tibera, Tibera, den Hauptcharakter? Nee? Hier können wir ja ein Dings machen. Sie wird zur so Pikenieren. Figur von 6 sie braucht ein bisschen mehr Figuren, ne? damit sie halt bessere Lanzen sie kann. Irgendwie keine Lanze irgendwie ausrüsten, ohne davon untergeschraubt zu werden. So Sandsturm greift die Einheit mit einer physischen Attacke an, kann der Schaden mit 150 Prozent von Verteidigung statt Stärke zugefügt werden. Chancen fähig äh, im Prozent gleich Fähigkeit, also 20 Prozent, und sie hat ordentlich Verteidigung. Lanzenkämpfer, hm. ja, aber natürlich Pikiniere ne? die Feindslinie gekonnt durchbricht, ist durch ihre leichtfüßigkeit besonders gefährlich. Aber ihre Figur ist halt nicht so hoch, Mann. Ah, ja, einfach überall würde ich sagen, ne? irgendwie komisch wie die Lord Charaktere ja, alle irgendwie voll wenig irgendwie am Design irgendwie ja sich ändert ich bin stärker und feier den ich glühe für mich <lacht> verbrennt euch nicht an mir cool ja die bekommen alle immer so ein bisschen mehr Schmuck und so ne aber ansonsten sehe ich jetzt nicht hier so ein Unterschied so ähm Ja, dann würde ich sagen geben wir mal und geben ein bisschen geld für dings aus ne für meistersiegel weil ich will meine anderen Charaktere auch alle noch hochleveln so ich will als erstes Alchrist hier hochleveln was ich finde ist gerade ein bisschen verschwendung aber weil bei ihm wäre es halt am einfachsten weil ich sehr stark an dem hat auch eine einzigartige klasse ne bei anderen charakter muss ich dann immer gucken so ne Sind Reis, sind ohne Giri's. So, jetzt muss ich leider ein bisschen Geld hier reindrücken, wovon ich nicht viel habe. Ich möchte noch am liebsten so 2000 übrig haben. Meister Siegel. Weil ich will definitiv diesen Feuerspeer doch haben, ne? Für Chloe. Ich habe da haben wir unsere nächste Einheit, die wir hier weiterentwickeln können, ne? Weil Chloe ist wie gemacht für die feuerlanze habe ich Sorge für. Habe ich auch noch nicht. Da könnte ich mir immer noch ein Meistersiegel holen. So, so dann war Alchrist hier und du wärst zum Elite schütze ein Bogenschütze mit bemerkenswerter Präzision schaltet Gegner mit nur einem Schuss aus. Mond das ignoriert Verteidigung. Ne? Der Kampf kann so verlaufen, als ob der Gegner Verteidigung Resistenz minus 50 Prozent erlitten hätte. Chance in Prozent gleich äh, Fähigkeit. Mein Gott, ich weiß, das heißt Behendigkeit, aber Fähigkeit hieß er halt den allen anderen immer so. Einfach nur Elite-Schütze, nicht irgendwie Lord-Schütze oder Schützen-Lord oder irgendwie so mich, ob es Eclipse auch gibt. In Da ist der überpowerteste Skill aller Zeiten. Ne? Das ist der Skill vom Schwarzen Ritter aus Radiant Dawn. Da ist Mond. Nur halt auf Crack. Das ist absolut gestört. Eclipse sorgt dafür, dass... die sollte das wertvoll etwas Wertvolles für jemanden unbedingt wie mich verwendet. Es tut mir leid. Ich werde meine Schuld begleichen eclipse jetzt hört euch mal die beschreibung an der ne? eclipse tut die äh, verteidigung des gegners ignorieren wenn es aktiviert wird ne? was schon mal übelst überpower ist weil der schwarze ritter hat glaube ich irgendwie so weit nicht 50 60 schaden gemacht ne? oder ich glaube 40 war das nur so 40 schaden ne? aber das sind dann 40 schaden auch ne? also weil halt verteidigung null ist ne? Wo die verteidigung auf null reduziert wird so, als ob das nicht aber noch schon schlimm genug ist ne, tut äh, tut eclipse noch den schaden vom schwarzen ritter verfünffachen das heißt der typ macht fünfmal mehr schaden und die verteidigung des gegners wird ignoriert und es gibt keinen charakter im gesamten spiel der was wäre das? 40 mal 5 das wäre 40 äh, äh, 80 160 das wäre 200 schaden der finale Boss in Fire Emblem Radiant Dawn hat 120 HP. Ne? Es geht wortwörtlich kein Charakter, der diesen Angriff überleben könnte, wenn er den zündet. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ich glaube, dass ich glaube nicht, dass es jemals irgendwie ein Fire im Charakter gab, der irgendwie so ein überpowerten Skill hatte. So, ich würde sagen, wir tun Chloe entwickeln. Ne? So, sie kann Lanzenkämpfer. Lanzenflieger. Nee. Greifenritter. Oh, da haben wir eine Menge zur Auswahl. Nee, eigentlich nicht. Greifenritter. Ich kann nicht zu Dings werden. Es gibt keine Falkenritter. Also Falkenritter sind Pegasus-Reiter, aber nur die entwickelte Einheit davon, das sind immer noch Pegasus-Reiter. Nur, die nennen sich halt Falkenritter, ne? Also die reiten nicht auf Falken oder so. und wir gibt es hier gibt es hier gibt's gar keine entwickelten das ritter also wir bekommen einen greif aber <lacht> wir bekommen keinen pegasus ritter hier als als äh, entwickelte klasse greifen ritter weibern ritter margerierter gibt es nicht gibt es gar was das mag ich ehrlich gesagt nicht so, wenn man irgendwie ein komplett neues Reittier bekommt durch Klassenwechsel. Weil was passiert denn jetzt mit ihren Pegasus? <lacht> hey, ich habe eine Pegasus-Imbissbude gemacht. Äh, sie also bekommt jetzt eiskalten Greif anstatt. Äh, äh, versteht ihr so von der Lore her? Da macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Was passiert denn dann mit ihrem Pegasus? Geht er in Rente oder was? einfach durch einen Greif ersetzt. Oder verwandelt sich in Greif oder was? So, wir nehmen natürlich hier greif mit äh, mit Lanzen, weil entweder A ax oder S Lanze ja ist ein bisschen einfach, einfache Wahl und sie kann heilen. Sehe ich gerade ne? ist ja noch besser. Okay, erfahrene Ritter, die auf Greifen fliegen, besitzen ausbalancierte Werte und können Stil benutzen. Okay, das feld auf dem sie sich die einer befindet und benachbarte Felder erhalten Bewegungskosten von 1 für alle Verbündeten. Was bedeutet das? Also, wenn ich neben ihr starte oder dieser, ich verstehe nicht, muss ich im Kampf sehen. So, aber sie wird zum Greifritter. Sie bekommt ein Magie, nicht schlecht. Sie bekommt ganz schön gute Werte sich gerade. Ja gut, dann machen wir Pff. und dann setzen wir ihren Pegasus durch ein, durch den Greif. da finde ich irgendwie voll doof. außer also, hat das heißt einfach nur so. Wir wissen nicht, ob die Greifritter. Ne, da ist ein Greif. -Ritte. Ja, Pegasus wurde gerade abgeschlachtet für einen, für einen neuen Greif. Wie sehe ich in dieser Kleidung aus? Oh, sie gefällt euch wirklich. So und sie hat komplett andere Klamotten jetzt. Oh, stylisch. aus stylisch. Das wie eine Jacke vom prader So, ignoriert was ich sage. Nein, so ich könnte mir nur ein Meister Siegel holen. Aber wen entwickelt der Clan? Hm. Shade. Ich brauche ich eigentlich noch. Ich brauche gar nicht mehr so viele, sehe ich gerade. 1, 2, 3, 3, cool. So, nur mal ein für Klan noch, würde ich sagen. Ne? Hm. Na, zur Not werde ich noch ein paar... Ich habe noch ein paar elixiere die ich verkaufen kann. Ne? Also, mir wird schon das Geld nicht ausgehen. Vielleicht habe ich bis zum nächsten Mal noch mehr Meistersiegel, keine Ahnung. Ja, ja, mir ist das wichtig, okay. Ich war noch drei. Ich könnte die eigentlich alle hier gleich noch entwickeln, ne? So, Klassenwechsel. So, Schwertkämpfer, Schwertkämpfer, Magier, Magireta. So, so. so, er wird nicht zum Weisen. Das ist irgendwie komisch. Ich hätte gedacht, er will, wird irgendwie zum Weisen oder so, ne? Magie, Ritter, Magie begabte Ritter, die vom Sattel aus Magie werden können, aber auch den Nahkampf nicht scheuen. Oh mein Gott, ich sehe jetzt erst, wie wenig Magie er hat. Er hat zwölf Magie, ja, okay. Stärke ist auch klar, wow, äh, ist irgendwie nicht so gut. Ich meine, er hat er kann es super schnell, ne? aber er macht ja nichts an Schaden. Sehe ich gerade. Ja, Figur plus zwei nicht schlecht. Chaos, der initiiert die Einheit in den Kampf und verwendet einen anderen Schadensart als der Gegner. Physisch magischer Schaden. lc im Kampf Geschicklichkeit plus drei Noch mehr Geschicklichkeit. Er hat schon 26 Geschicklichkeit. Er ist, ist schon übertrieben. Na gut, aber ich... Bin... Na gut, magiere dann, ne? Aber irgendwie überrascht, hat Weiser irgendwie nicht so eine Auswahl ist, so als... So die erste Auswahl irgendwie. Aber wir haben schon Einweisen, ne? Wir haben ja schon... Und irgendwie ist er der Einzige, wieder ihr werden kann, ne? Oh Zwei mehr figur das heißt, er kann, glaube ich, helfen nicht jetzt einsetzen, ne? Ohne untergeboxt zu werden. Aha! Hat das werden Hut auf? <lacht> wie sieht das aus? Ich hoffe, ich sehe wirklich genug aus, um den Wirmgott zu dienen. Oh, guck mal, wie er jetzt aussieht. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gebe jetzt hier noch. Ich verscherbe jetzt noch ein paar Sachen, damit ich die beiden auch noch hier entwickeln kann. Ne? Haben wir alle Leute hier entwickelt. Und ich nehme an, falls wir noch Charaktere bekommen, ne? Dann werden die schon alle entwickelt sein, ne? So, ich verkaufe hier. Wie viel brauche ich? 1750, ne? Hier hm. ja, so Elixiere und so, die bekommt man ja meistens durch dieses Weibern-Reiten-Minispiel, ne? die brauche ich eigentlich auch nicht. wasser brauche ich eigentlich auch nicht. Oh. Fackeln brauche ich eigentlich auch nicht. So, Labstration hm, kann ich irgendwie eine Stahlwaffe verkaufen. Stahlwaffen bringt es eigentlich nicht so. Äh, da wird aber immer nicht reisen. Ich habe ich nicht von einem Jahr ein. habe ne. Stahlwaffen sind immer so schwierig. So Eisenschwerter brauche ich auch nicht so viele. So, äh, das, das, das, das, das müsste reichen. Ja. So, dann haben wir uns noch die letzten Meistersiegel ja ne jetzt wenn wir immer eins bekommen dann kann man schön verkaufen ich kann auch natürlich warten bis jetzt hier sich eins bekommen ne? ich bekomme bestimmt nur eins so im laufe der story ne? ja, was soll's. Ja, was soll's. so ich hoffe ich brauche nicht so viele heilstäbe im nächsten kapitel so schon ja, haben wir ja schon gesehen wir haben wir nee, auch schon gesehen eigentlich ne so du kannst so einem du kannst nur zum Berserker werden wo ich ihn mehr so als Krieger eingestuft hätte ne aber ist mir gar nicht hier zur Auswahl so standardmäßig ne von daher Berserker, ne so. seine Macht ist erst 97 Alter wie aber für niedrige Werte hat er denn? Der Typ ist tausendmal schlechter als Panett. Gott, er ist schneller. Das war's. Stärke ist nicht mal annähernd. Ich nehme er hat mehr Figur. Ne, weil männliche Charaktere haben meistens immer mehr Figur als weibliche. Na so. ja, gut, besser ne oh passt wie angegossen manchmal bekomme ich klein die viel zu klein ist aber bei der bei der dann alle Nähte aufplatzen oh, schön noch mal so zum Vergleich sie hat 121 macht ne Stärke 30 25 13 15. Aber er ist ja auch noch fünf Level unter ihr, ne? Von daher, da kann sich ja vielleicht noch was ändern. Aber ansonsten ist das nicht gut. Es ist echt nicht gut. Er hat, er hat eine Macht. Ich glaube, Wanda ist der einzige, der noch schwächer ist. Ja. Sobald ich mich habe werde ich den mal wieder deployen. damit er als Heiler abgestuft. Ja, er sieht noch hier seine Action irgendwann, irgendwann, irgendwann. So Jade, sie können wir zum General machen. Sie bekommt auch irgendwie nicht die Wahl jetzt zum Links hier zu einem Großritter, wenn nee, ich Großritter, Erzritter. Das ist, das ist normalerweise auch die der Entwicklung von von Rittern. Aber wenn das nicht zur Auswahl ist, nehme ich mal an, das ist ihre Canon-Klasse, ne General. Also gehen wir auch damit, ne? Mal zwei Generäle gerade haben wir ja schon Louis, ne? so sie ist sie sind der axt general Boom. und damit haben wir jeden charakter in unserer gruppe jetzt klasse wechseln lassen oh, hat sie gerade ihren helm abgelegt die rette entschuldigt ihr neues Gewand. und ähm, glaubt ihr wirklich ich das mehr steht jetzt haben wir eine riesige Auswahl von Charakteren, die wir alle mitnehmen können, ne? die alle an, Wir werden die natürlich alle hier benutzen zu irgendeinem Zeitpunkt. Jeder bekommt, jeder bekommt eine Chance. Ja cool. So, Ringe holen wir uns natürlich auch noch, ne? Ansonsten Angeln, Krafttraining, muss ich euch zeigen, dass dem Weibern reiten, aber ich noch aufs ne? Also, jetzt haben wir uns noch ein paar Ringe. Huah, huah, huah. Dann haben wir alles erledigt. Ne? So, oh, guck mal hier jetzt. Oh. Jetzt fehlen uns noch Marv, selika Mikaya. Ähm. Uh, ich liebe diesen Effekt. Ähm. Mein Gott, Roy. Jetzt kann man auch bestimmt gehen, ne? so. Ich muss noch einige, vor allem im 4 und 5 Ringe einsacken. so ist vor allem 4 und 5 da wird schon wieder so ein bisschen holpriger. So also mit meinen Wissen ne? Weil halt eine sehr lange Zeit her ist. Lachesis, sie ist halt. einer der bekannteren Charakter überspringen äh, wir mal so Saliv hey da ist äh, Sigurd Sohn an der Hauptcharakter der zweiten Generation so Juan oder Juan Azel das sind alles Charaktere aus der ersten Generation so einer fehlt noch so Levin oh Levin auf S sogar Salif kein neuen Charakter ne oder war ne komm er fehlt mir ja Aira S. cool jetzt kriegen wir voll die vielen äh, S -Ringe, ne so Adlin das ist one äh, Geliebte ne und Lives Mutter ja ja Juan Juan und äh, Adlin sind die Eltern von Live übrigens ne so dann haben wir Live da wird da werde ich wahrscheinlich nicht so viele Leute wiedererkennen. So, Lenon, Aspel, Alvin, Nana. Nana ist äh, live Schwester. Sarah. Ja, die sagen mir alle nicht so viel. Vor allem fünf 5 kenne ich mich nicht so aus, leider. Weil ich halt nicht weiterkam, weil das Spiel Bock schwer ist. So, Z. Jetzt sagt mir zum Beispiel gar nichts. Ich glaube, der ist Seth, ne? nicht. Oder Seti. Ja, ne, Setti ist ja doch, glaube ich, ne? Ich eine Menge S-Rang-Dinger bekommen. Und wir haben schon alle Charaktere, ne? So, ich versuche mal auf 30 hochrunden. Ja, ist mir wichtig. Okay. Na, schieb ab Okay, haben wir ein paar s ränge hier bekommen, finde ich gut. Das haben wir alle Charaktere wieder. Cool. Dann. Haben wir hier alles erledigt? Ne? Ich finde, wir machen beim nächsten Mal mit irgendeiner Nebenquest weiter, ne? Obwohl, wir können auch in der Story weitermachen. Aber machen warum erstmal Nebenquest, würde ich sagen, ne? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Gucken wir mal. Ne? Wir haben jetzt nur entwickelte Charaktere. Jetzt geht die Party jetzt richtig los wenn die wahrscheinlich nicht alle hochleveln können aber je nachdem wie viele kapitel ja noch übrig sind und ich nehme an es sind nur so, weil nicht 8 9 10 irgendwie so vor allem im spiel haben normalerweise so wollte ich nicht noch mal machen erfolge äh, ah, abholen aber auch schon mal boom, für fast etwas zurückbekommen so und dann ändern wir mal die musik gerne ja, hm habe ich, ich noch nie angesprochen ne? aber man kann die musik ändern habe ich ein paar mal gemacht ne? ich weiß nicht ob man das gemerkt hat so da war ein kurz kapitel ne es glaube ich ein bisschen lang aber was soll's haben wir alles erledigt hier so ich werde mit meinen entwickelten charakteren ja mal weiß nicht hier so gucken was ich hier noch so ringmäßig lernen kann ausrüstungsmäßig ändern kann so viel Heilung haben wir nicht mehr. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, wir haben aber noch ein paar hier als Backup, also das ist gut. Also, falls wir Geld brauchen, weil nicht vom Weibern reiten, bekommt man ja auch manchmal Heilmittel und elixiere Die kann ich ja auch verballern. Da mache ich auch meistens immer. Ne, Ihr seid immer noch Planschen und ja, gut. Dann sage ich. Das war in dieser Folge. In der nächsten Folge sehen wir mal, wie es weitergeht. Wahrscheinlich geht es dann weiter mit einem Nebenquest, aber mal sehen, das lässt sich noch herausfinden. Ich mag die Musik. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich hatte bald fallen. Wenn ihr hinterlasst, ob bitte ein Like, ein Abo, Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.